Denkblasen. Heute Folge 10 zum Thema Hierarchien. Ich bin Branko Czanak und auf dem anderen Ende der Leitung ist wie immer Katharina Weber. Hallo Katharina. Hallo Branko, hallo Hörer. Katharina ist und Hörerinnen. <lacht> und Hörerinnen. Katharina ist äh, mal wieder auf Reisen und äh, wir improvisieren wie immer eine Verbindung und kriegen das alles schön hin. Heute schon die zehnte Folge, wie uns gerade aufgefallen ist, ein kleines unser kleines erstes Mini-Jubiläum. Das ging schneller als gedacht. Ja, das ist erstaunlich. Wie viel uns immer eingefallen ist. Allerdings. Ähm, ja, heute ja. das Thema Hierarchien. Wir haben hier ein bisschen was vorbereitet. Ähm, das ist ja ein schwieriges Thema insoweit, ich nenne sowas immer, das ist so das Brotmesser-Thema. Ähm, mit Brotmessern schneidet man gemeinhin Brot und sie sind irgendwo werkzeugartig, aber wehe äh, in den falschen Händen, mit den falschen Absichten kann man damit ganz fiese Sachen tun. Und vielleicht ist es ja auch bei diesem Thema so, wir werden sehen. Mhm. Ähm, wir haben uns gerade mal äh, so ein bisschen mal wieder umgetan in der Wikipedia und werden heute mal wieder aus der Wikipedia für den Anfang zitieren. Um so ein bisschen ins Thema reinzukommen, da gab es nämlich ein paar ganz interessante Aspekte, die wir auch hier besprechen wollen. Katharina, willst du mal vorlesen? Als Hierarchie oder äh, Hierarchia ähm, zusammengesetzt als Hieros, Heilig und Arche Führung, Herrschaft, oder ab dem 17. Jahrhundert Kirchenlateinisch Hierarchia, Anordnung der Wein. Mit Hierarchie bezeichnet man ein System von Elementen, die einander über bzw. untergeordnet sind. Im Sinne der Monohierarchie ist dabei jedem Element höchstens ein anderes Element unmittelbar über übergeordnet, während bei einer Polyhierarchie auch mehrere über- und untergeordnete Elemente möglich sind. Mathematisch betrachtet bedarf eine Hierarchie einer Ordnungsrelation die einen Baum, Monohierarchie oder gerichteten artypischen Graphen in einer Polyhierarchie definiert. Das Komplement ist die Heterarchie. Die Einteilung oder Einordnung von Objekten in eine Hierarchie impliziert häufig eine Wertigkeit, die bereits in der Rangordnung, nach der die Objekte geordnet werden, enthalten ist. Grundsätzlich sind sie allerdings einfacher als komplexe Netzwerkstrukturen zu erfassen. So viel und zum wir ja. wollen uns heute, glaube ich, weniger über die Hierarchien in Kirchen, beim Militär äh, unterhalten, sondern vielmehr über Hierarchien in sozialen Systemen. Ja. Und da der Branko und ich ja beide aus so einer, wie soll ich mal sagen, eher komplementären Gesellschaftsschiene kommen, mit den Kreisen, in denen wir uns bewegen, gibt es dort bestimmte Phänomene, die Hierarchien betreffen. Nämlich eigentlich so überwiegend Hierarchien sind nicht okay. Ja. Hierarchien sollten vermieden werden. Hierarchien werden ersetzt durch sowas wie Basisdemokratie. Ja, wir haben beide uns kennengelernt im ähm, Kontext ähm, äh, von Permakultur. Da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, über Permakultur an sich. Und ähm, das als ähm, Netzwerk, Systemplanungsmethode und auch in dem Kontext ähm, ökologisch alternativ. Da ist man ständig wieder konfrontiert mit äh, genau dieser Problemlage, äh, dass da auch bitte jetzt keiner über dem anderen steht oder sich da irgendwer aufschwingt zu irgendwas, sondern dass das tatsächlich, wie du gerade schon sagst, basisdemokratisch abgefeiert wird. Was manchmal in mir zumindest ein bisschen sehr krampfig vorkam oder sobald man da ähm, mal die Führungsposition übernimmt und dann auch mal Dinge einfach tut, damit sie nicht dauernd zerredet werden, ähm, äh, es dann zu solchen Stressmomenten kommt wie, Moment mal, das müssen wir jetzt aber alle gemeinsam entscheiden und dann werden die Dinge dann doch zerredet. Mhm. Ähm, Julia meinte eben zu mir, als ich erzählte, was wir heute aufnehmen werden, welche Folge über was wir heute sprechen werden äh, meinte sie, ja dir fällt das doch jetzt auch nicht so leicht, dich immer in Hierarchien einzuordnen ähm, da habe ich aus Scherz zurück gesagt, ja doch, äh, aber dann möchte ich, bitte, äh, möchte ich bitte vorne mit dabei sein <lacht> so, ne? was glaube ich aber auch die Problemlage so ein bisschen markiert, weil Hierarchien als Ordnungssysteme äh, zu verstehen, äh, hattest du uns hier in unsere Vorbereitungs-Mindmap reingeschrieben, beinhaltet ja auch immer, äh, dass die einzelnen Elemente ihren, ihre Kompetenz und ihren Zweck und ihren Platz haben. Und mhm. ähm, nur weil man sich vielleicht an irgendeiner Stelle nicht einfügen mag, äh, heißt es ja nicht, dass man das nicht an irgendeiner anderen Stelle kann in Hierarchien oder das Hierarchien per se böse wären als solches. Was sagst du dazu? Ich würde erstmal unterscheiden zwischen Hierarchien, die aus Machtbegehren kommen und Hierarchien, die strukturgebend sind, um Prozesse je nach Fachkompetenz geschmeidig zu organisieren. Mhm. Ich glaube, in der alten 68er Bewegung und in der Emanzipationsbewegung wurden Hierarchien stark in Frage gestellt, bekämpft, auch teilweise gewaltsam ja bekämpft, weil man müde war der alten Seilschaft, wo Menschen Macht ausübten, die nicht unterfüttert war und getragen war von Fachkompetenz. Mhm. Das ist was, da würde ich tatsächlich Hierarchien auch äh, ablehnen. Mhm. Weil das ist es nicht, was sinnvoll ist. Wir haben im Tierreich auch Hierarchien. Da geht es ganz klar, sage ich mal so, nach Fachkompetenz. Die stärksten Tiere, die pfiffigsten Tiere, die, die gute Überlebenstricks drauf haben und die gut bei der Jagd sind, die führen ein Rudel an. Ja, das sind nicht die Trickster, das sind nicht die äh, Bündnisgenossen, äh, die sich gegenseitig in die Machtpositionen schieben, sondern da muss jeder Einzelne für sich oder jede Einzelne für sich unter Beweis stellen, dass sie Kompetenz haben. Mhm. Und erst dann rücken sie in der Rudelrangfolge weiter nach oben. Das ist schlicht und ergreifend ein Ordnungssystem nach Kompetenz. Das haben wir Menschen hier nicht, weil in der Tierwelt die Hierarchie auch immer verbunden ist mit Verantwortung. Verantwortung nehmen und Verantwortung tatsächlich tragen. Bei uns ist es oft so, Menschen in Machtpositionen, die da irgendwie hingeschoben sind oder sich hingeschlängelt haben, ohne die entsprechende Fachkompetenz zu haben, die scheuen sich dann auch, Verantwortung zu übernehmen und winden sich raus, wenn Fehler passieren, schieben die Schuld anderen zu. Und das ist genau das, was eigentlich dann dazu geführt hat, dass in den komplementären alternativen Bewegungen Hierarchien verurteilt worden sind. Hm. Ähm, wobei ich mich jetzt gerade frage, wodurch... Äh, wie Tiere Verantwortung übernehmen. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir da auch nicht irgendwie vermenschlichen, weil ähm, gerade je komplexer je komplexer die Sozialstruktur ist, umso eher hast du natürlich irgendwelche Kungeleien, Bündnisse, Allianzen. Das findest du ja schon bei... Äh, Sagen wir mal angefangen bei Pavian über Schimpansen, findest du das äh, bis hin dann zum Homo sapiens im immer stärkeren Maße, je, je komplexer die Sozialstruktur ja. ist. Ne? Ja, ja, ja. Das ist schon richtig und da gebe ich dir auch recht, man sollte das vom Menschlichen vermeiden. Nur äh, denk mal an die Leitstute in einer Pferdeherde. Ja. Die Leitstute ist diejenige, wenn alle anderen grasen, die um die Herde herumläuft und aufpasst, äh, dass, ob sich äh, ein Feind nähert. Mhm. Ja? Die übernimmt in unsere Sprache übersetzt, nimmt sie Verantwortung. Sie macht den Job, ne? weil sie Zeitstute ist. Ja. Die anderen können in Ruhe fressen. Es ist bei anderen Tierarten auch so. Oder eine, eine ähm, Löwin, die einen Rudel anführt, ja, die. Ähm, und die, die das Löwinnenrodel zur Jagd geht, da ist es auch die, die ranghöchste Löwin, die das Risiko nimmt und die das organisiert. Ja? Die setzt sich nicht hin und lässt sich die Fleischbrocken vorlegen, ich glaub... sondern die ist, ist, ist in den Startlöchern und tut Wobei das natürlich da da können wir glaube ich gut sehen ähm, Hierarchie als Ordnungssystem. Das dient ja da genau nicht dem zum Nutzen eines einzelnen eines einzelnen Tieres, sondern wenn du das im Gesamtkontext betrachtest. Was weiß ich hier äh, Pferdeherde oder ähm, Löwenrudel? Dann hat das ja trägt das ja zum zum ähm, Überleben zum Erfolg äh, der ganzen Struktur bei und nicht nur eines einzelnen äh, Elements dieser, dieser hierarchisch geordneten Struktur. Genau. Und nach, nach dem, was ich in den letzten Jahren einfach erlebt habe, ist, dass Menschen immer Orientierung brauchen. Sie brauchen auch Sicherheit und Klarheit. Wer ist für was verantwortlich. Wer macht welchen Job? Mhm. Wo hört mein Job auf? Wo fängt dein Job an? Mhm. Ja? Wer ist mein Ansprechpartner, wenn es Probleme gibt? Ja? Wer ist da, der mir den Rücken stärkt, wenn es schwierig wird? Und da sind einfach Ordnungsstrukturen total wichtig. Mhm. Also wenn das nicht ist, dann, dann kracht eine Arbeitsgemeinschaft, ja, zum Beispiel. Und weil diese Bedürfnisse so sind oder weil die Menschen Ordnung, Klarheit, Struktur, Sicherheit brauchen, werden sie immer werden sie Systeme, Ordnungssysteme bauen. Es wird immer von Menschen Hierarchien gebildet geben. Ja, das finde ich auch Nur so. Ja, nur mit dem Unterschied, dass sie oft nicht transparent sind hm. und nicht auf Fachkompetenz beruhen, sondern zum Beispiel auf Loyalitäten beruhen hm. oder auf emotionalen Abhängigkeiten beruhen. Wenn ich mich unsicher fühle, suche ich mir Verbündete. Ja? Interessant ist ja dann immer genau an den Stellen aber auch, dass äh, die Leute die äh, Hierarchien irgendwo ablehnen aus kulturellen Gründen, ne? du sagst es gerade schon 68, aber ich habe hier die die die, ähm, die Öko und, und ähm, Alternativo äh, Szene schon erwähnt, ähm, dass da aber auch dann in der Diskussion immer ganz wichtig ist, dass äh, dann soll aber auch klar sein, wie die Verantwortungen sind und wer ist denn dafür zuständig und wer übernimmt da die Verantwortung für, das sind ja eigentlich genau diese, mh, diese Elemente oder diese ähm, diese Andockpunkte, über die sich dann genau solche Hierarchien wieder aufbauen, die dann andererseits aber auch wieder abgelehnt werden. So, ne? Ich finde das so ein bisschen sehr zwiespältig, dass dann... Ne? Ja, einerseits. Also da wird dann gefragt, und wer übernimmt die Verantwortung oder eleganter in Neudeutsch, übernimmt den Fokus? Ja. ja. Ähm, und der darf erstmal alles vorbereiten und die Arbeit tun, darf aber nicht Entscheidungen treffen und Entscheidungen umsetzen. Ja. Wenn es zu dem Punkt gekommen ist, dass vorbereitende Arbeiten erledigt sind und jemand hat sich schlau gemacht und ins Thema eingearbeitet, vielleicht mit viel Engagement und Aufwand, es ist ja auch häufig ehrenamtlich, dann muss erst wieder die ganze Gruppe gefragt werden, ob es denn umgesetzt werden darf, während die ganze Gruppe sich ja nicht ins Thema so eingearbeitet hat. Ja. Sondern da wird dann oft aus dem Bauch heraus entschieden. Ja, und derjenige, der sich eingearbeitet hat und die Kompetenz hat, okay. ähm, hatte, also ich habe das äh, oft erlebt, manches Mal erlebt, dass dann derjenige, der dann diese Kompetenz und diese Ahnung hatte, dann ähm, aber auch ganz schnell beargwöhnt wurde, äh, dass er da jetzt ja einen Wissensvorsprung hat und dass er da irgendwo seine Machtposition aus, ausnutzt. Mhm. So, ne? Oder einer aufbauen will. ja. Mhm. Genau. Und das finde ich eine ganz schwierige Situation, weil es da immer wieder zu Lähmungen führt. Ich meine, der Wunsch ist ja da, genau solche Ordnungssysteme aufzubauen, äh, weil das, das beinhaltet für mich einfach die Frage danach, wer hat denn hier den Fokus, wer hat denn, wer macht dies, wer macht das, wer hat hier den Hut auf? so ne? Ich bin mir nicht sicher, ob es dann mit zu tun hat, dass da ein Ordnungssystem aufgebaut wird, sondern ich glaube, es hat mehr den Grund, dass man wissen möchte, dass diese Aufgabe zuverlässig erledigt wird. Mhm. Also dass man versucht, eine Delegation zu machen an jemanden, mhm. der sich um eine bestimmte Sache kümmern soll. Aber genau das verstehe ich darunter. Ich meine, das, das sind ordnungsschaffende Strukturen. so ne? Ähm, ja ich glaube einfach, dass äh, Hierarchie ist etwas, was sich ganz natürlich bildet, wie steil oder wie flach die jetzt ist. Das, ist, das kann man sicher, wenn man das offen macht und wenn man das ähm, äh, kommuniziert und damit wirklich bewusst umgeht, das ist etwas, was man dann steuern kann. Aber ich glaube im sozialen Miteinander, vor allem wenn man größere komplexe Aufgaben bewältigen will, ist, ist Hierarchie etwas, was sowieso passiert. Wir haben ja hier stehen, ähm, offene oder verdeckte Hierarchien hast du mit aufgeschrieben mhm. äh, in die Mindmap. Das ist ja eigentlich genau das Problem. Also ich behaupte einfach, diese Hierarchie passiert sowieso ähm, und wenn du mhm. sie, ähm, wenn du das darüber nicht sprichst oder darüber nicht nachdenkst oder sie gar ähm, absichtlich ignorierst oder verneinst, ähm, das ist ja eigentlich das, was wahrscheinlich dann zu dem führt, was du hier mit verdeckte Hierarchien mhm. ähm, charakterisierst. ne? Und diese verdeckten Hierarchien entstehen dadurch, dass ähm, Hierarchien nicht unbedingt aufgrund von Fachkompetenz gebaut werden, sondern aufgrund von Loyalitäten, aufgrund von Abhängigkeiten, äh, Unsicherheiten. Ja, alles das, was eine offene Hierarchie äh, lösen kann an Problemen, ähm, erzeugt, wenn es nicht offen gemacht wird, Einfach Schrägheiten, hm. sage ich jetzt mal so vorsichtig, die dann ein Dasein im Schatten führen und dort mitunter ein schönes Unheil anrichten können, wie alles, was im Schatten passiert. Ich meine, wir Menschen haben ja eine sehr, sehr gute Bauchantenne für solche verdeckten Sachen, für Schrägheiten. so ne. Hm. Also da kommt es ja auch nicht vorweg. Das ist ja etwas, was dann auch sehr schnell... Wir merken es. Wir merken es, aber weil sie nicht offiziell sind, die Hierarchien, ist es unglaublich schwierig, sie anzusprechen. Ja. Weil sie ja dann sofort verleuchtet werden können. Nein, das stimmt ja überhaupt gar nicht. Ist ja gar nicht. Ich habe gar keinen Auftrag. Hm. Und das, was du da sagst, also wir sind befreundet, aber das hat doch nichts damit zu tun, dass ich jetzt diesen Job gekriegt habe oder dieses Einkommen oder diese Chance oder so. Nein. Ja? Dabei ist das genau das, wie für mich Sozialstruktur funktioniert. Die ist ja auch unter anderem dafür da, dafür zu sorgen, dass das Gesamtsystem funktionieren kann. Und mhm. das hat nun mal auch mit Loyalitäten und Abhängigkeiten zu tun. Wir bilden einfach, ich, ich, ich bilde ganz normal, ganz, ganz von selber. Es wird ja zum Beispiel immer so schön gegen ähm, irgendwelche Studentenverbindungen geschimpft und sonst was. Ich habe gestern noch einen Kunden bei mir sitzen, äh, da kam er von Hörchen auf Stöckskin und ähm, äh, erzählte, dass er jemanden äh, über eine Studentenverbindung kennt, der ist Ende 40 ist, der. Und hat irgendwie einen Arzt getroffen, den er irgendwie um drei Ecken kannte von früher. Und meinte sofort in einem Nebensatz, nicht, dass ich irgendwie Teil von so einer Studentenverbindung wäre. Wo ich dann denke so, was, was habt ihr denn überhaupt so? Es kommt ja darauf an, wie die, wie die strukturiert und verfasst ist. Ne? Da gibt es diese schönen schlagenden Verbindungen mit Rechtsausleger und, und äh, bitte keine Neger hier. Ähm, aber ich bin auch Teil einer Studentenverbindung, die sich als solche gar nicht wahrnehmen würde. Trotzdem, wir protegieren uns gegenseitig, wir bilden Netzwerke, wir bilden Seilschaften. Je älter ich werde, umso interessanter werden auch immer wieder die alten, alten Verbindungen und die alten Connections aus Studientagen, aus Anfang von Anfang 20, von vor 10, 15 Jahren, weil wir einfach mit unseren Netzwerken und mit unseren Strukturen ja weiter reifen. Eines Tages wird es so sein, dass ähm, äh, meine Generation, in die ich bin, du bist, bist ja eigentlich eine Generation weiter, deine Generation stellt ja schon die Bundeskanzlerin. Die ist ja, die Frau Merkel ist wahrscheinlich, wie alt ist Frau Merkel eigentlich? Die ist noch Tick älter als du. Aber weißt du, was ich meine? Es ist einfach, irgendwann ist der Tag erreicht, okay. dann gehört deine, deine Generation einfach zur herrschenden Klasse. Da kommst du gar nicht vorweg. Ähm, ich glaube, dass das schwierig ist, wenn sowas verdeckt passiert, ähm, wenn man da damit hinterm berg hält um andere von diesen kenntnissen von diesem nutzen von diesen möglichkeiten aktiv auszuschließen und noch viel schlimmer wenn man es vor sich selber verbirgt und verdeckt hält das finde ich immer am schrägsten weißt du das was du gerade sagst es kann ja das ist ja nicht mal muss ja nicht mal eine lüge sein wenn da jemand sagt nee also ich habe jetzt diesen job habe ich doch nicht gekriegt weil ich jetzt mit dem befreundet bin die leute sind sogar noch fest davon überzeugt nach außen hin so ne mhm. Ich will auch nicht sagen, dass Netzwerkverbindung oder Loyalität was Schlechtes ist. Im Gegenteil. Mhm. Also diese Welt ist ein einziges Netzwerk. Wir haben da früher schon mal drüber gesprochen, in Netz. Es ist alles vernetzt, es ist alles verbunden, es ist alles miteinander in Abhängigkeit. Und natürlich, wenn ich eine Stelle besetzen soll oder ich bewerbe mich irgendwo, und möchte eine Stelle bekommen oder einen Job, dann greifen wir doch lieber auf bekannte Größen zurück, die wir einschätzen können, als das Risiko einzugehen, jemand völlig Fremdes zu nehmen. Ja. ja? Ich möchte, ich, wir, wir, es geht immer um Sicherheit, immer wieder um Sicherheit. Ja. Es wir bei dem, was wir tun oder wie wir Aufgaben verteilen, eine möglichst große Sicherheit haben wollen, dass es gelingt. Das ist wahrscheinlich auch was sehr Anziehendes ähm, an Hierarchien, selbst wenn man sie aus ähm, ähm offiziellen Gründen, aus eigenen Ansichten oder aus den aus den ähm, Zwecken und, und und Ideen heraus in der Kultur, in, der, in dem Kontext, in dem man gerade steht, ablehnt, äh, kann ja in Hierarchien sehr anziehend sein, dass sie genau diese Sicherheiten bieten. Du weißt zumindest, woran du bist. Mhm. Mhm. Und ähm das ist sowas, habe ich dir ja schon mal erzählt, was wir im Zen haben, ne? in, in unserer Zen-Tradition. Mhm. Dass die Menschen, die da kommen, äh, so je nachdem, wenn sie sich enger, äh, deutlicher engagieren wollen, übernehmen sie im Rahmen eines solchen Wochenendes auch kleinere oder größere Aufgaben. Mhm. Und bei jeder dieser Aufgaben wird eine bestimmte Qualität trainiert, mhm. ein Persönlichkeitsaspekt trainiert. Und das Schöne ist, ich mache während dieses Wochenendes diese Aufgabe und dann ist vorbei. Dann habe ich keinen ständigen Platz in einer Hierarchie. Ja. Und so arbeite ich mich durch die verschiedenen Jobs durch, arbeite an bestimmten Aspekten, trainiere bestimmte Fertigkeiten und Fähigkeiten oder Haltungen bis ich irgendwo angekommen bin bei demjenigen, der quasi die Meditation in der Sendung anleitet. Hm. Und dem ordnet sich in aller Regel auch der Meister unter, wenn er in der Sendung ist. Ja. Und wenn er den Job ein paar Jahre, allerdings ist der einzige Job, den man ein paar Jahre macht, wenn er den ein paar Jahre gemacht hat und zurücktritt und das macht jemand anderer, dann reiht er sich wieder ganz normal in die Gruppe ein. Hm. Es sei denn, er geht auf einer anderen Art von Hierarchie, ähm, auf einen neuen Platz. Und das ist eine Hierarchie von, die nennen wir Senioritätsprinzip. Also wer sehr lange dabei ist und sehr viel geübt hat und bestimmte Erkenntnisse gehabt hat, der hat vielleicht, ähm, in, was Zen angeht oder Spiritualität angeht, eine andere Haltung als jemand, der gerade anfängt. Mhm. Und der wird dann auch, weil er einfach ein bisschen weiterentwickelt ist in diesen Haltungen, genießt er etwas mehr Respekt oder Achtung von anderen Ebenen. Aber das ist auch etwas, was sehr deutlich ist, weil ähm, da wird nichts verdeckt gemacht, sondern jeder weiß ungefähr, wie lange der andere dabei ist und kennt den und weiß, ob wenn man den fragt, äh, kannst du ihm erklären, so und so, ob der eine vernünftige Antwort geben kann und ob der das tut, was er auch predigt. Also mhm. im Englischen heißt, walk what you talk. Mhm. ja, Ob der authentisch ist. Mhm. Und wenn das so ist, dann wird er respektiert. Und wenn es nicht so ist, dann kann er da hundertmal was erzählen, ähm, wie doll er ist und wie viele Jahre oder Jahrzehnte er schon geübt hat. Wenn er es aber nicht lebt und nicht authentisch ist, dann hat er auch keinen Respekt dann genießt er, genießt er auch keine Wertschätzung. Was ich so. interessant finde an der Stelle ist ja, dass es ja eine Art von offener Hierarchie, die ganz gezielt nochmal auf einer Metaebene genutzt wird für die eigene Weiterentwicklung. Mhm. Mhm. Und es ist, es ist ja eine Hierarchie, die, eine bestimmte, die, die ganz, ganz bestimmten Zwecken dient und wo jedem auch klar sein kann, was für Zwecken sie dient. Und äh, aus der man dann auch noch wieder, das ist ja nichts Dauerhaftes, wo du dem ständig ausgesetzt bin, wo man dem ständig ausgesetzt ist, so ne? Ich glaube, die Hierarchien, die ähm, die so auf Widerstand stoßen, das ist äh, das tatsächlich, das hattest du ja schon, wo Leute versuchen äh, Machtpositionen aus persönlichen äh, Beweggründen heraus Machtpositionen einzunehmen. Genau so ist es. Und da denke ich, dass sich mit Recht dagegen gewehrt wird oder wenn Menschen äh, eine Position erreichen und sich dann nicht mehr transparent machen, mm. nicht mehr ehrlich sind. Mm. Ja? Und auf der anderen Seite glaube ich, dass ein Teil des sich währends gegen Hierarchien damit zu tun hat, dass die Menschen mit sich selbst nicht ganz aufrichtig sind. Stell dir vor, so eine eine wilde Gruppe und sie wollen alle mitbestimmen und alle eine gleiche Stimme haben und gleiches Stimmrecht haben und meinen, alle könnten gut diesen oder jenen Job machen, ob sie nun die Qualifikation haben oder nicht. Hm. Hat einfach auch was damit zu tun, dass Menschen nicht wirklich in den Spiegel schauen und sich ehrlich gegenüber sind und sagen, bin ich jetzt wirklich jemand, der gut mit Zahlen umgehen kann? Bin ich wirklich jemand, der ein Team motivieren kann? Bin ich jemand, der gut planen kann? Ja. Bin ich jemand, der zum Beispiel äh, sehen kann, welche Qualitäten eine Person hat, um die dann an den richtigen Platz, äh, die richtige Aufgabe zu geben? Oder bin Oder ich jemand, der das gerne wäre? <lacht> richtig, ja. Also es das ist, glaube ich, ein ganz starkes Merkmal, dass Menschen da mit sich nicht aufrichtig sind. Und das bedauere ich zutiefst, weil wenn ich mit mir selber aufrichtig bin und sage, das ist nicht meine Sache, das und das zu tun, also ich wäre nie eine gute Buchhalterin. Mhm. Weil ich so präzise, dauerhaft und ständig mit Zahlen umzugehen, das ist nicht mein Talent. Ich kann das mal, stichpunktartig, und dann kann ich mich da reinstürzen und dann mache ich das auch äh, sehr, sehr detailliert und sehr präzise. Mhm. Aber das könnte ich nie über Jahre. Mhm. Und ich bewundere Menschen, die sowas tun können. Mhm. Also die da ein ständiges Engagement haben und ähm, sich da richtig reinknien und das dauerhaft und zuverlässig machen. Ähm, aber meins wäre es nicht. Mhm. Ne? Und es wäre verwegen, wenn ich sagen würde, hier, ich melde mich mal als Buchhalterin. Das kriege ich schon irgendwie hin. Ja, sicher würde ich wahrscheinlich ziemlich schnell lernen, mit der entsprechenden Software umzugehen. Das ist nicht das Thema. Ne? Aber so hoch konzentriert Stunden über Stunden Zahlen einzugeben und auszuwerten. Vor allem das große jetzt. Ganze im Blick zu behalten. Um, und weil das Zahlen eingeben und das, das, irgendwelche Software zu beherrschen, das ist, ja nur, das ist ja nur Werkzeugumgang, aber das Konzept zu verstehen und darin so konsequent kompetent zu bleiben, wie du gerade beschrieben hast, ich glaube, das ist dann an der Stelle das Schwierige. Und sich dann, klar, deswegen, das war ein dummer Spruch von mir, als Julian sagte, ja, du, du fügst dich aber auch nicht gerne irgendwo in Hierarchien ein. Ja, eben gerade, irgendwo füge ich mich nicht gerne ein so ne das ist ich glaube da ist einfach wichtig wo ist denn die passende Stelle und da wäre ähm, das das was für den einen passt und richtig ist muss ja nicht für den anderen dann auch gehen wie, wie macht ihr das im Zen? ist das wirklich Reihe um jeder darf mal ich meine da kommt es jetzt nicht so drauf an als wenn man ein ähm, ich weiß nicht ein eine eine Kommune leiten muss. Da ist ja, gut, das hat mit Politik zu tun. Da ist dann auch vielleicht jemand Bürgermeister, der jetzt nicht so als wie fachkompetent ist. Aber ähm, da hat man ja noch eine Übungssituation, wo es dann wirklich interessant ist, dass jeder mal jedes macht und man sich auch dann darin übt. Aber wie, wie können wir denn erkennen, an welcher Stelle in der Hierarchie man gut aufgehoben ist? Also ich glaube, als ich, die, als ich diesen Job da hatte, habe ich geguckt, wer ist da, wer kommt ziemlich regelmäßig. Weil es braucht dann schon, dass man so einen Job ein paar Mal macht, damit man da das, die, die Nuggets, ne? die Goldklümpchen davon einkassieren kann und die Lernerfahrung machen kann. Und dann habe ich geguckt, so, wo gibt es schon sozusagen Saat bei jemandem die zum äh, Keimen und Blühen gebracht werden will? Oder ähm, wer kann so eine kleine Herausforderung gebrauchen, sich mhm. da mal mit äh, auseinanderzusetzen? Manchmal ist es auch so, dass Leute sich freiwillig melden und sagen, ich möchte mal gerne dieses oder jenes tun. Ne? Und für manche Jobs, also zum Beispiel der sogenannte, Vor ich nenne ihn jetzt mal Vorsänger, der unsere Rezitationen anleitet, der braucht einfach auch eine gewisse Sicherheit in sich selber, dass er singt und so klar und deutlich singt, dass die anderen sich an ihm oder ihr orientieren können. Hm. Ja, braucht eine klare Stimme, er braucht, äh, ihr singen können, also eine titrige, leise Stimme, so jemanden wird man da nicht auswählen. Aber auch jemand, der durchzieht, wenn die anderen mal schwächer werden mhm. ja, oder unsicher werden, weil wir, wir rezitieren ja nicht alles in Deutsch, sondern auch in, in Sino-Japanisch und äh, Pali. Und dass die dann vorreiten. Mhm. Und das kann nicht jeder. Also muss man schon ein bisschen gucken, wer, wo, wie gesagt, wo ist so ein Saat? eine Saat, die zum, zum Keimen und Erblühen und Fruchttragen gebracht werden will. Und ich glaube, wenn sich jemand so meldet, wenn du jetzt kämst und sagen würdest, du, ich würde da gerne mal den den Job machen, warum nicht? Man fängt mit, einfach mit den einfacheren Jobs an. Hm. Ne? Ja, klar. Und ähm, arbeitet sich da ein bisschen weiter. Oder eben auch nicht. Weil bei uns ist es halt so, wer kommt, der kommt. Und wer nicht kommt, kommt nicht. Und dann wird auch nicht hinterher telefoniert. Oder so. Und das liegt ganz an den Menschen selber, wie lange und wie intensiv sie üben wollen. Mir fällt gerade das, das Peter-Prinzip ein. Von äh, Lawrence mhm. J. Peter. Der ist, glaube ich, Soziologe gewesen. Sa sagt dir was, oder? Das Peter-Prinzip? Mhm. Ähm, äh, besagt, dass in einer Hierarchie jeder Beschäftigte bis zu ähm, seiner Stufe der Unfähigkeit aufsteigen kann. <lacht> Mal gerade kurz husten. Äh, was ich ja auch sehr interessant finde, weil wenn man mit Tierarchien arbeitet, dann ähm, äh, gibt es ja auch eine Mechanik, die einen da durchbeführt ähm, an bestimmte Stellen ich kenne das Peter-Prinzip es sagt so, jeder steigt so lange auf, bis er den Grad der größten Unwirksamkeit erreicht hat ja. das ist natürlich in sich logisch ne? also du bezeichst dich auf einer bestimmten Position kompetent und dann sagen andere Leute, oh das macht ja klasse lass doch mal gucken, ob er an der Stelle wo er ein bisschen mehr Überblick braucht, ein bisschen mehr Kompetenzen braucht, ob er das da auch noch fast schafft mhm. ne? das Problem ist dass wir alle so Angst vor offener Kritik haben, sowohl zu geben als auch empfangen, dass dann Leute, die sich an der Stelle als unwirksam zeigen oder als vielleicht sogar äh, schädlich, dass die dann nicht sozusagen degradiert werden. Ja. Ihnen wird keine Kritik gegeben, die werden von der Position nicht weggenommen, sondern die bleiben sitzen. Und die Leute, die Untergebenen in Anführungszeichen müssen zusehen, dass sie das, was der da oben nicht hinkriegt, alles aufgefangen kriegen. Dadurch ja. fällt er natürlich in der Regel nicht auf. Ne? Weil die Untergebenen quasi, machen ja äh, seinen Job. Genau. Ne? Es kann nur sein, dass dann sowas signifikant wird, wenn da in der Abteilung oder in dem Bereich Leute reihenweise ausbrennen. Hm weil die einfach viel mehr Aufgaben machen, als sie machen müssten und auch als vielleicht ihr Kompetenzbereich ist. So als eine Idee zu dem ganzen äh, Ursächlichen darin. Ich denke, dass äh, wir meine, in, in, in Deutsch... In der Konsequenz führt das ja dazu, dass dann nach einer gewissen Zeit dann jede Position mit einem Mitarbeiter besetzt, ist der äh, völlig unfähig ist, die Aufgabe zu erfüllen. Ne? Ja, solange bis er richtig dumm öffentlich auffällt und dann äh, wird er geschafft. Dann ne? erleben ja, wir ja er immer wieder. Dann hat man ja, ja, hat man ja sogar noch ein gutes Werk. Gibt's einen da, also, Skandal, ja. Dann gibt es einen kleinen Skandal und dann gehen die Leute mit hohen Abfindungen äh, in das Privatleben oder in den nächsten Wohnjob. Das heißt, um das ähm, zu vermeiden, ich, muss man a, ich transparent mit, wenn ich dich eben richtig verstanden habe, muss man a, transparent mit Hierarchien umgehen, aber auch b, mit Kritik vernünftig umgehen. Ja, ja. es braucht also irgendwie offene Formen, es braucht ähm, Methoden, in denen Kritik geäußert werden kann, sodass die Leute keine Repercussions, also keine äh, Konsequenzen fürchten müssen. Hm. Wenn ich dir sage, du bist so und so ähm, und es gibt keine Kultur in unserer Gesellschaft, mit Kritik umzugehen, hm. dann hat man ja bei der nächsten Gelegenheit das Messer im Rücken, symbolisch hm. gesprochen. Ja? Der rächt sich dann ja, weil wir es nicht gewohnt sind und weil Kritik immer wieder auf sehr destruktive Art und Weise geäußert wird. Ich habe da neulich in einem meiner Gespräche nochmal wieder in den Vordergrund geholt das System der Holokratie. Ich kann es jetzt nur mit zwei Sätzen fassen. Was ist Holokratie? Also, es ist auch ein, ein, ein Projektmanagementsystem, würde ich mal so sagen. Hm. Wo es darum geht, dass Aufgaben oder Jobs, ne? mhm. bis in kleinste Details zerlegt werden. Also Marco hatte da so ein Beispiel von so einem Gemeinschaftsgarten in Luxemburg wo ich mal erlebt, wo sie hingehen und sagen, okay, wer kümmert sich um die Pflanzen? Dann unterteilen sie das. Wer kümmert sich um das Wässern? Wer kümmert sich um das Unkraut, Wildkraut? Wer kümmert sich um Schädlinge? der kümmert sich um Nahrung, ne? Dünger, Mist, auch, was auch immer. Ja. Und sie unterteilen das, weil sie festgestellt haben, dass es dann erstens mehrere Menschen beteiligt sind und die Aufgabe leichter wird. Und zum anderen, wenn sie es in einer Aufgabe festmachen, und dann wird festgestellt, oh, da ist ein Pflänzchen am Verdursten, dann können sie eher hingehen. Oder es ist schöner zu sagen, hm, das, was wir bisher an Ressource, sprich eine Person oder zwei Personen haben, die sich um diese Aufgabe kümmern, reicht nicht aus. Wir müssen eine andere Lösung finden. Hm. Anstatt zu sagen, du hast deinen Job nicht richtig gemacht. Ja? Und Ist... wenn wir so mit Dingen umgehen... Und sagen, das, was wir an Ressourcen eingesetzt haben, ob Geldressource, Personalressource, Fachkennenressource, Kompetenzressource, das reicht für die Aufgabe nicht aus. Das sehen wir an den Ergebnissen. Also müssen wir schauen, wo wir noch andere Ressourcen herbekommen, damit diese Aufgabe erfüllt wird. Ja. Das macht es leichter mit den, mit den Mängeln. In einem Mit den Mängeln in einem System umzugehen, wenn irgendwas nicht klappt, anstatt da jemanden äh, schuldig zu sprechen. Sich dann einfach wieder auf das große Ganze zu konzentrieren oder die Aufgabe, die erliegt, erledigt werden muss, und das genau. jetzt weniger an, an äh, Persönlichem festzumachen. Ne? Richtig. Also weniger an der persönlichen Inkompetenz oder Schludrigkeit, Vergesslichkeit, andere Prioritäten gesetzt. Meistens ist es andere Prioritäten setzen habe ich inzwischen gelernt. Hm. Also, weil ich gehe jeden Tag meine Blumen gießen, oder aber ich gehe nicht jeden Tag meine Blumen gießen, weil ich stattdessen lieber mit einer Freundin spazieren gehe. Ja? So. Einfach eine andere Priorität. Dann hast du aber In wahrscheinlich Ordnung. auch, dann hast du aber auch wahrscheinlich keine Blumen, dafür aber eine Freundin. Ja, ähm, ich mache nur diese Priorität nicht deutlich. Auch da habe ich Angst zu sagen: Moment, ähm, ich habe mich zwar für diese Aufgabe gemeldet, habe aber festgestellt, dass ich meine Prioritäten verschoben habe. Hm. Und deswegen möchte ich die Aufgabe wieder abgeben. Oder ich möchte, dass jemand anderer mich dabei unterstützt, dass wir es gemeinsam machen. Hm. Es gibt so viel Angst in unseren Gemeinschaften, in unserer Kultur. Angst zu sagen, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich habe andere Prioritäten. Angst äh, einzugestehen, dass man mit einer Aufgabe überfordert ist. Das wird ja. aber oft angemerkt oder oft gesagt, dass das äh, ähm, Scheitern hier nicht erlaubt ist. So, es ne? ja. wird dann immer angeführt, so ähm, in, dann wird dann immer, kommen dann immer die Beispiele mit Amerika. Äh, ich kenne das so hier aus dem ganzen Bereich IT-Industrie. Da wird lieber siebenmal, ähm, siebenmal oder sechsmal was, was vor von Baum gesetzt, ähm, als es überhaupt nicht zu machen oder zu lange daran festzuhalten. Und beim siebten Mal klappt es dann. Da hat man dann was Schönes. Und bei den anderen sechs Mal ordentlich was gelernt. So, ne? diese, die, diese Auffassung ist leider bei uns in der Gesellschaft zu wenig vorhanden. Schon in der Schule wirst du darauf getrimmt, dass du nicht üben darfst, indem du Fehler machst, sondern du sollst gute Ergebnisse bringen. Schon es geht perfektes Üben. Ja, ja, du sollst letzten Endes immer perfekte Ergebnisse bringen. Hm. Es wird nicht gelernt und nicht gelehrt. Dieser Evaluationsprozess, so wie ich es nenne, oder Auswertungsprozess: Was habe ich bei diesem Versuch und Irrtum gelernt? Hm. Ja? Das wäre viel effektiver, weil wir dann bestimmte Muster entdecken können in uns, warum wir Dinge immer wieder so oder so machen. Ne? Und wir äh, erreichen eine viel größere Flexibilität mit Dingen umzugehen, weil wir einfach wissen, wie wir ticken. Ja. Ja? Ja, aber das sind das sind ja, um nochmal auf, auf die eigentliche Ausgangsfrage hinzukommen, ne? wo, wo gehöre ich denn hin innerhalb einer Hierarchie mhm. oder einer Struktur und wie kann ich das selber erkennen? Das mhm. heißt, ähm, solcher Mechanismen tragen natürlich auch dazu Selbsterkenntnis bei Richtig. und und dann auch noch sagen zu können, so ja, ich habe das jetzt ausprobiert, äh, ist aber nicht mein Ding, so ne und mhm. dann nicht, mhm. ähm, weil sonst setzt glaube ich wirklich das das Peter Prinzip ein, dass man nämlich genau mhm. an bis zu der Stelle hinfortkommt, an der man dann endgültig total inkompetent ist, so ne? Ja. Und dann wichtige Projekte äh, scheitern, hm. weil die Leute an einer Stelle sich einfach nicht eingestehen wollten, dass das nicht ihr Ding ist oder aber ein Gegenüber haben, der nicht akzeptieren würde, dass man sagt, du, ist nicht mein Ding, ich habe es ausprobiert, der Bereich und der Teil der Aufgabe ist einfach nicht mein Talent. Da, da bitte ich euch dann, jemanden anderen zu finden, der das übernimmt. Da gibt es ja dann noch den, äh, den Dunning-Kruger-Effekt, fällt mir dazu ein. Ähm, den kenne ich noch nicht. Der Dunning-Kruger-Effekt ist dann, warum, äh, man könnte jetzt sagen, aber wenn das peter prinzip denn jetzt tatsächlich äh, stimmen sollte, Mhm. Wieso erkennen diejenigen? Ich meine, wie, wie können diejenigen, die dann zur ähm, maximalen Stufe ihrer Inkompetenz hochgestiegen sind in der Hierarchie, wieso sind die dann nicht in der Lage zu erkennen, dass da die Dinge ganz schön schief laufen? So, ne? Das müsste einem doch auffallen und mordsmäßig peinlich sein. Der Dunning-Kruger-Effekt, benannt nach äh, äh, Dunning und Kruger. Das sind zwei äh, Psychologen, die haben das irgendwie Ende der 90er, haben die das publiziert. Die sagen, wenn jemand inkompetent ist, dann kann er nicht wissen, dass er inkompetent ist. Die Fähigkeit, die man braucht, um die richtige Lösung zu finden, das ist genau die Fähigkeit, um zu entscheiden, wann eine Lösung richtig ist. Das heißt, in dem Moment, wo ich weiß, dass ich inkompetent bin, bin ich schon nicht mehr inkompetent, nicht mehr so inkompetent, weil ich schon mehr weiß als vorher, sozusagen. Zu, mhm. Nicht zu wissen, dass man, also zu wissen, dass man nichts weiß, ist schon Wissen so, ne? Genau. Und das genau. ist wahrscheinlich der, der, der, der Punkt, äh, warum es dann so schwer ist zu erkennen, ob ich denn jetzt an der richtigen Stelle bin. Weil es kann ja sein, dass ich mit äh, heißer Hopsassar durch die Welt renne. Mit, ich habe hier den, vor allem wenn man sich dann von dem, vom, dem Namen der eigenen Position blenden lässt, wenn man da, was weiß ich, irgendwie da äh, sonst was für ein CEO, Freddy, Tüdelü ist, was alles so auf Visitenkarten draufsteht. Ähm, vielleicht macht man ja die eigene Kompetenz daran fest, was auf der Visitenkarte steht, ohne überhaupt jemals re darüber zu reflektieren, ob es denn auch wirklich so ist. Ob man... Oder naja, ja. und, und da kommt noch was hinzu, zu. Nämlich, dass man dem Urteil anderer mehr vertraut als dem eigenen Urteil. Also wenn die mich auf diese Position befördert haben, dann werden die schon wissen, was sie tun. Hm. Und wenn die sagen, dass ich das kann, dann werde ich das wohl auch können. Ja, interessanterweise wird man aber von denen dorthin befördert, die eventuell auch schon nach dem peter prinzip auf der maximalen Stufe ihrer Unfähigkeit angekommen sind. Ja! <lacht> da beißt sich die Katze dann ganz fies in den Schwanz. Genau, ähm. so ist es. Genau so ist es. Ich meine, wir unterliegen ja alle, wir werden wahrscheinlich nein, wenn diese Prinzipien strimmen, sowohl der, der, der, das Peter-Prinzip als auch der dunning kruger effekt dann unterliegen wir alle diesen Prinzipien und diesen Effekten. Mhm. Ähm, was du hast schon ein bisschen angedeutet, was, was, wie man mit Kritik oder Selbstreflexion da vielleicht gegen anarbeiten kann. Aber haben wir irgendwas, was ich, was ich hier mitnehmen kann an. an äh, Testverfahren, was wir beide benutzen können im Alltag, an dem wir sofort rausfinden können, dass äh, ich jetzt habe ich gerade den danning kruger effekt und äh, oh Gott, an diesem, in diesem System, in dieser Hierarchie bin ich jetzt am Punkt meiner maximalen Inkompetenz angekommen. Wie kann ich das testen? Ich glaube, wenn ich immer wieder mich in einer Situation befinde, ähm, wo ich mich überfordert fühle, wo ich den Überblick verliere. Wenn ich erlebe, dass ich, wie ich das immer so schön nenne, auf Seife stehe, also unsicher bin, irgendwie so ein bisschen vor- und zurück glitsche, weil ich nicht genau weiß, was wirklich in dieser Situation die richtige Entscheidung ist. Hm. Ich glaube, wenn ich merke, dass ich mich in eine Sache nicht mehr richtig reinknie, also mich für Treffen oder Sitzungen nicht mehr intensiv vorbereite, um wirklich äh, zu wissen, über was da diskutiert wird, sondern wenn ich mich auf andere verlasse, dass die schon wissen, was richtig ist. Ne? Ich erlebe das manchmal so in, in, in einem Feld, wo ich einfach merke, da sind Leute, die haben viel mehr Ahnung, die haben jahrzehntelang in dem Feld gearbeitet. Mhm. Da soll ich jetzt zwar schlau mitreden, aber eigentlich weiß ich, dass das nicht wirklich mein Kompetenzgebiet ist. Mhm. Und dann merke ich an anderen Stellen, in dem gleichen Kontext, ah, wir reden jetzt über was anderes und da kommen dann aber meine Kompetenzen zum Sprudeln. Hm. Aber weiß ich, ah, so tickt, so läuft der Hase. Das und das Spiel läuft gerade ab. Oder die, die Dynamik ist angefangen äh, zu drehen. Ja? Wenn es immer um, um Teamgeschichten geht, also um soziale Belange, da springt dann immer meine Kompetenz ein. Ich glaube, das sind schon mal so ganz gute Indikatoren. Ähm, und wenn ich ähm, nicht, mich nicht mehr traue zu fragen, ähm, nach Rückmeldung zu fragen. Ja. ja Da könnte ja bei rauskommen, ähm, äh, dass ich keine Ahnung habe. Mhm. Da könnte bei rauskommen, dass mir jemand sagt, du weißt, ich habe den einen und du hast keine Ahnung. Hm. Ich, ich ja? kenne das so aus dem. Aus Wenn dem ich das fürchte. Ja. Ich, ich sehe das oft äh, äh, im Bereich Informatik, wo ich nun mal arbeite. Ähm, so bei Programmierung, Quelltexte. Es ist total unangenehm für viele Informatiker, für viele Programmierer, äh, dass andere ihre Quelltexte angucken könnten. So nach dem Motto: so, oh Gott, ähm, da kann man ja sehen, dass ich das vielleicht nicht drauf habe. Es funktioniert nach außen hin, alles ist gut, das kann der, der Nutzer sieht das ja nicht. Aber ähm, ich, äh, also ich habe oft den Eindruck, dass das, dass man irgendwo sich Quelltexte nicht angucken kann, dass das nicht alles Open Source ist. Liegt oft daran, dass die Leute Angst haben, kritisiert zu werden. Ähm, mhm. Und andersrum, selbst wenn du Leute suchst, aktiv suchst, die mal deine Software kaputt testen und sagen hier. Ähm, äh, da und da funktioniert das nicht oder ich habe es jetzt kaputt gekriegt so und das hätte ich oft so gerne, dass Leute mal Sachen kaputt machen und mir dann aber auch äh, nicht nur sagen, ja ist kaputt, hast du Scheiße gebaut, sondern äh, dann wirklich ähm, kompetentes Feedback geben. Das bleibt aber auch oft aus. Das ist so. Ähm, du hast, hast ja gerade schon gesagt, so, das ist diese ständige Angst davor, äh, es nicht gut genug hingekriegt zu haben. Mhm. Mhm. Mhm. Genau so ist es. Und wenn ich davor Angst habe, also was weiß ich, wenn ich bestimmte Dinge gemacht habe, auf die ich mich wie zum Beispiel am Montag die Sitzung sehr intensiv, mehrere Stunden vorbereitet habe und habe selber das Gefühl, es ist ganz gut gelaufen, das, was ich äh, im Sinne hatte, was dabei rauskommen könnte als Ergebnis, ist im Wesentlichen auch rausgekommen. Ja. Dann bin ich aber auch neugierig, wie es anderen Leuten ergangen ist. Ja. ja? dann fühle ich mich noch auf der sicheren Seite, weil ich mir das leisten kann, dass da eine Kritik kommt oder dass jemand sagt, ach weißt du, das war doch alles Pillepalle, das wussten wir alle schon vorher, das so ist vergeudete Zeit, tralala. Hm. Ne? So. Wenn ich aber das nicht mehr will, ne? dann, äh, dann fängt es an, spannend zu werden. Das könnten diese Warnzeichen sein, ja? Genau, das könnten Warnzeichen sein. Wenn man darauf besteht, dass man Recht hat. Das könnte ein Warnzeichen sein. <lacht> Nur extra betonen muss. Dabei hm. sollte das doch allen klar sein, dass ich Recht habe. Hm. Genau. Und da denke ich, äh, äh, das sind so keine Lust mehr, keine Lust mehr, sich intensiv reinzuknien oder intensiv fortzubereiten, Angst vor Rückmeldungen, ähm, unsicher werden, das sind schon die ersten Anzeichen, dass ich irgendwo Arroganz, ne, die haben wir alle sowieso keine Ahnung, hm. äh, deutet darauf hin, dass man die Komplexität eines Systems nicht mehr wahrnimmt, mit dem man zu tun hat. Ich will noch mal einen Aspekt weiter drehen, nämlich ähm, Hierarchien, Wenn wir vorhin gesagt haben, Hierarchien als Ordnungssysteme. Ähm, ich habe neulich ein interessantes Buch gelesen über Organisationstheorien, ich an sich systemische Organisationstheorie, ähm, die davon ausgeht, dass äh, Organisationen und somit auch zum Beispiel Hierarchien als eine Organisationsform, dass die aus sich heraus bestehen, dass die quasi ein, ein eigenes, lebendiges Wesen sind, ein Lebewesen, ein soziales Lebewesen, mhm. ähm, das ähm, äh, gar nicht getragen wird, das gar nicht bestimmt wird als solches von den einzelnen Menschen, die dort drin sind, sondern diese einzelnen Menschen, die, also das System wird nicht ausgemacht, ist nicht ist nicht die Summe der Menschen, die da sind, sondern diese Menschen, die das System ähm, in diesem System agieren, äh, die sind nur das Substrat, auf dem das System funktioniert. Ähm, das heißt aber auch, wenn wir ähm, solche negativen Folgen für einzelne auch negative Folgen haben ähm, äh, und wenn das peter prinzip auch tatsächlich, tatsächlich real ist, ähm, dass es trotzdem fürs ganze Gesamtsystem, für die Gesamthierarchie jetzt nicht unbedingt ähm, negativ als solches sein muss. Weil die ist ja als, als ähm, System nur daran interessiert, ob ähm, die... Aktionen, die sie durchführt, die es durchführt, das System äh, dazu geeignet sind, dass der nächste Systemschritt dann auch wieder erfolgen kann. Also ist das System nicht stirbt. So, ne? Mhm. Ähm, es muss ja dann so sein, dass die, dass die, selbst wenn, wenn man Inkompetenzen, wenn man dann, ähm, ähm, ähm Leute innerhalb dieser Hierarchie oder innerhalb dieses Systems an äh, Stellen hochgerutscht sind oder dahin gerutscht sind, wo ihre maximale Inkompetenz ist, dass das ja noch nicht an sich schädlich für das System sein kann, sondern dass die Arbeit dann offensichtlich von denen gemacht wird, die noch nicht äh, an ihrem inkompetenten Ende angekommen sind. Das heißt, Hierarchien an sich, äh, den kann ja eigentlich ganz offensichtlich egal sein, wie es dir und mir darin geht. So, ne? Ist es ja auch. In dunklen oder, oder Negativ-Hierarchien ist es auch so. Du kannst dich erinnern äh, an die nazi da war es doch den, dem System scheißegal, ob der Einzelne untergegangen ist. Hm. ja Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich äh, bekomme da so eine Idee, aber ich habe sie noch nicht zu Ende gedacht. Also ich weiß, dass es in Gruppendynamik, in Gruppenstrukturen so ist, dass es da einfach in einer Gruppe verschiedene Rollen gibt. Welche Rollen auftauchen und ob alle die uns bekannten Rollen auftauchen, hat oft zu tun mit, wie groß das ist. Es gibt immer Gruppenleiter, hm. ne? es gibt immer Stars, Kings und Queens und es gibt immer den äh, Prügelknaben, den Schwarzen Peter, hm. ja. Ich glaube, dass das, was zu tun hat, damit dass ähm, Systeme wie, so ein bisschen wie so ein Verdauungssystem sind. Also, du nimmst was auf, du nimmst Informationen auf oder du nimmst Nahrung auf, die wird durch den Körper prozessiert mhm. und die Reste, die man nicht gebrauchen kann, die werden ausgeschieden. Und ich glaube, dass es im sozialen Systemen, nicht nur in organischen, sondern in sozialen Systemen auch so ist, dass zum Beispiel solche ähm, Schatten oder Prügelknaben, schwarzen Väter, diejenigen sind, die dafür sorgen, dass die unverdaulichen Teile einen Ort finden, hm. ja? wo die bleiben können, wo die Gruppe es hinschieben kann. Das heißt, der, ja? äh, der Underdog hat eine durchaus wichtige, systemwichtige soziale Funktion. Ja, du kennst diese schöne Geschichte von Gurdjieff. Gurdjieff ja ein spiritueller Lehrer mhm. in Russland, der auch eine Gemeinschaft hatte. Und in dieser, in dieser Gemeinschaft war einer, dem konnte die ganzen Leute nicht leiden. Mhm. Die ganze Gemeinschaft war gegen den eingestellt, hat auf den geflucht, geschimpft. Das war für alle der Sündenbock, der Prügelknabe, das war der Schlimme in der Gruppe. Mhm. Und die ganze Gruppe hat Gordiev bekniet, schmeißt den raus, schmeißt den raus, der ist so unmöglich, der stört die ganze Gruppe, wir kommen überhaupt nicht in unserer spirituellen Entwicklung weiter. Solange der da ist, schmeißt den. Ewig haben sie ihn bekniet und er hat es immer nicht zugelassen. Irgendwann haben sie ihn weich geklopft und hat er den vor die Tür gesetzt. Hm. Ne? Ungefähr ein halbes Jahr später hat sich Gurdjieff auf den Weg gemacht, hat den Mann in seiner Wohnung aufgesucht oder diesen Menschen und er hat gesagt, wir bitten dich, bitte dich, komm wieder, ich zahle dir auch ein monatliches äh, sowieso Geld, komm bitte wieder in die Gruppe. Weil sich herausgestellt hat, dass die Gruppe ohne diesen Menschen einfach nicht gut funktioniert hat. <lacht> ja? Ja. Die kamen nicht weiter. Die brauchten diese, dieses Entlasten. Hm. Ja? Und das ist das, was ich, was mir in letzter Zeit auch so deutlich geworden ist. Wir brauchen diese Entlastung. Unser System ist von A bis Z ein Verdauungssystem. Nicht nur auf der organischen Ebene, auf der physiologischen Ebene, sondern auch auf der emotionalen Ebene und auf der geistigen Ebene. Ja, wir müssen auch mal Pause machen und irgendwie Blödsinn lesen oder spazieren gehen oder Blödsinn im Podcast ja hören. Und wir brauchen auch für unseren emotionalen Stress äh, ein, ein, ein Klo sozusagen. Ja. Eine Toilette. Und wenn wir das nicht, wenn und das machen wir, indem wir tratschen. Ja, zum Beispiel. Ja? Es gibt da aber bessere Methoden wie das ähm, Co-Counseling oder ähm, andere, ne, die einfach dazu dienen, die Entlastung des Systems zu haben. Und wenn ein soziales System diese Entlastung nicht vorsieht, äh, keinen hat in dem System, der quasi wie ein Mülleimer, ein psychischer Mülleimer oder geistiger Mülleimer dienen kann und der dafür auch bezahlt wird, Bleibt der Dreck Und eigentlich irgendwo liegen, ne? Autorisiert ist, dann macht man das Ganze selbstständig mit Tratschen, mit Mobben, ja, mit Verleumden, weil wir anders unseren Dreck nicht loswerden können. Hm. Es ja? ist, also mir kam eine Sache noch, das ist ja aus der, ähm, auf der ganz abstrakten Ebene ist es ja sowieso so, dass das äh, Systeme oder Strukturen, egal was das für eine Struktur ist, die entstehen ja immer nur auf Energieflüssen ganz einfaches, schlichtes Beispiel aus der Systemtheorie ist der Wasserstrudel. Das ist ja nicht das Wasser, das Wasser selber, was diesen Strudel macht, sondern das Wasser ist nur die, die das Substrat wiederum, das diesen Strudel sichtbar macht. Eigentlich ist es ein Energiefluss von hoher Lageenergie zu niedriger Lageenergie. Da wird einfach potenzielle Energie umgesetzt. Ein Energiepotenzial ausgetauscht. Genauso ist es mit, mit äh, äh, Essen verdauen und scheißen. Ja, das ist auch nur meine Struktur, die ich als physikalische Struktur Mensch abgebe. Die existiert ja nur auf einem Energiefluss, der in letzter Konsequenz von der Sonne kommt, über den Planet umsetzend in die Tiefe äh, des, des Raumes wieder die, die, die Abwärme wieder quasi verschwindet. So ne. Und dass bei solchen Prozessen natürlich dann auch irgendwo Müll anfällt oder, oder ähm, Giftstoffe, die dann irgendwo wo sich das System auch selber reinigen können muss, das ist glaube ich ganz wichtig. So ne? und wieder um jetzt wieder auf Hierarchien zurückzukommen, Hierarchien sind ja auch nur ähm, Ordnungsstrukturen, die auf Energieflüssen passieren, egal wie diese Energieflüsse aussehen. Aber dann hat es hat es da auch sicher ähm, brauchst dann auch irgendwo diese Müllschluckerkompetenzen. Wenn du das nicht. Das ist so schön eigentlich, dass wir das alles wissen. Eigentlich müssten wir in der Lage sein, richtig tolle Strukturen zu bauen, oder? Also, ich, ich denke, dass es die, die Finthorn-Gemeinschaft, die ist so clever, ich weiß nicht, ob sie es heute noch machen, aber irgendwann hat mir davon berichtet, die war so clever, jetzt zu der Zeit, als er da war, dass die extra jemanden in der Gemeinschaft damit beauftragt haben und bezahlt haben sich um soziale Konflikte und diesen sozialen Müll zu kümmern. Ja. Ja? Weil sie es einfach kapiert haben. Und wir haben auch in unserer Gesellschaft solche Dinge, also die Beratungsstellen, die Therapeuten, die Beichtväter. Selbst die sind ja so eine Art äh, Müllrecycling. Ja. Ne? Oder Wiedergutmachung, Reinigung, Klärung. Aber wir haben es nicht in Organisationen. Da fängt es jetzt langsam an, hm. dass es Personalberater gibt. Personal Trainer ist auch so ein neues Berufsbild, was auf den Markt kommt. Wir wissen es in vielen ähm, Bereichen. Es gibt den Sozialdienst in vielen großen Organisationen, die sich darum kümmern. Ne? Also wir sind auf dem Wege, dass so etwas passiert. Und ich glaube, wir haben noch nicht so die Klarheit, dass es diese Recyclingfunktion hat. Ja. Dass wir diese Recyclingfunktion haben. Diese Reinigung. Ja? Das heißt, das heißt also auch, um so den, den endlichen Bogen zurückzuschlagen zu den Hierarchien, äh, Hierarchien an sich sind nicht böse als solches sondern dann vielleicht nur falsch eingesetzt oder oder äh, falsch mit, mit den mit, mit, äh, nicht den richtigen Kompetenzen an den richtigen Stellen bestückt. Mhm. Das, das heißt, mhm. die, die Probleme, die man mit Hierarchien hat, deuten dann wahrscheinlich eher darauf hin, dass, äh, dass, dass dieses Ordnungsprinzip nicht korrekt eingesetzt wird, als äh, darauf, dass Hierarchien an sich böse sind. Ja, ich kenne Menschen, die einfach reflexartig darauf reagieren, sobald die das Gefühl haben, dass da irgendwer irgendwas bestimmen könnte, ähm, man dann mit denen echt aneinander geraten kann. So, ne? Ich glaube, ein Element ist auch noch, ähm, dass oft in Hierarchien wenig Flexibilität ist. Also die Furcht nicht unbegründet ist, wenn einmal jemand an einer bestimmten Position ist, dass der nicht ohne in Anführungszeichen Gewaltanwendung diese Position wieder verlässt. Hm. In der Politik machen wir das durch Wahlen, wobei man da nun mal schon 35 riesengroße rote Fragezeichen hintermachen kann, dass das heutzutage wirklich eine Demokratie ist. oder Inwieweit wir da als Bürger überhaupt noch einen Einfluss haben und mitgestalten können, so wie es eigentlich mal gedacht war, als die Demokratie erfunden wurde. Was wir brauchen in Hierarchien ist irgendwie ein Instrument der regelmäßigen, ich sag mal so, Qualitätskontrolle ja. oder der Wahl, der Reflexion. Ist das, was der da jetzt seit so und so vielen Jahren macht, ist es immer noch stimmig? Hm. Passt es noch? Oder äh, passt es nicht mehr? Müssen wir etwas anderes tun dort? Ja? Ich habe am letzten Wochenende haben wir auch über ähm, Arbeitsstrukturen gesprochen. Ich war auf einer Konferenz in äh, Wolfsburg und es ging um, um moderne Arbeitsstrukturen, insbesondere darum, wie ich zum Beispiel mit meinen Kollegen das, unser Büro, unser Coworking Space verfasst habe und da war eine ganz Konferenz zu diesem Thema und da ging es dann auch darum, äh, äh, schafft den Chef ab, aber nicht jetzt einfach so platt hier, äh, killt die Hierarchie, sondern baut sie um zugunsten von, von äh, effektiven Netzwerken. Wir haben bestimmte Ziele und Aufgaben, die wir erledigen wollen. Da hat sich, hat sich eine Gruppe von Leuten zusammengefunden, die ein bestimmtes Projekt machen möchte. Und ähm, äh, je nachdem, in welcher Phase man steckt, kann es sein, dass äh, ähm, jene Teilgruppe de des Teams ähm, jetzt gerade mal das Sagen hat. Was weiß ich, bei einer bei einem ähm, bei Software-Startup zum Beispiel. Du willst irgendein neues, tolles Programm an den Markt bringen. Ähm, da haben in der Phase der eigentlichen Entwicklung müssen da einfach die Entwickler das sagen haben, weil die wissen, wie es geht, die wissen, wie man das Teil programmiert. In dem Teil, dem Moment, wo das, das Produkt dann wirklich da ist und zur Zufriedenheit des ganzen Teams funktioniert, dann übernehmen die Marketingleutchen und sagen: Ja, das ist äh, jetzt alles gut und schön, aber jetzt ähm, sagen wir euch einfach mal dem ganzen Team, wie man das Ding an den Mann bringt und an die Frau bringt. Und dann gibt mhm. es wieder die anderen, die dann hinter dafür sorgen, dass das auch dann ähm, was das Ich, Wartung und Support funktionieren, was wieder andere Kompetenzen braucht. Und äh, die Frage war dann, wie passt denn so ein Chef da rein? Wir haben gesagt, ein Chef ist ähm, einerseits ein großer Vertrauensbildner und einer, der die Verantwortung übernimmt und andere auch davon entlastet, die unter diesem Druck zu stehen, diese Verantwortung zu tragen, sodass die einfach zu ihren, mhm. in ihren Kompetenzen auflaufen können zur Höchstform und andererseits kann er sich aber auch dahin wandeln, dass er nicht mehr der Bestimmer an solches ist, also hier haben wir mal wieder Hierarchie versus äh, Diktatur, es geht nicht um, ich bestimme jetzt, wie du gefälligst zu machen hast, ähm, sondern dass ein Chef zu einem Möglichmacher wird, einem Facilitator, einem, der ähm, die Prozesse, die jetzt gerade nötig sind, im Ganzen sieht und ähm, unterstützt und so das große Ganze voranbringt. Wir haben auch darüber gesprochen. Mhm. Meistens äh, geraten Leute in Chefpositionen, äh, weil es sonst keiner macht, obwohl sie eigentlich eine ganz andere Aufgabe haben. Nee, ich bin zum Beispiel, ich bin ähm, <lacht> ich bin ähm, Webentwickler und weiß, wie man Internetseiten baut und so weiter und so fort. Aber je länger ich diesen Job mache und je komplexer die Aufgaben werde, umso öfter finde ich mich in der Chefposition wieder, wo ich dann ähm, das große Ganze im Blick haben muss, gucken muss, wer ist an welcher Stelle besonders kompetent und wer kann wie eingesetzt werden, was muss ich tun, damit die Leute gut arbeiten können. Mhm. Ähm, und dabei bleibt oft meine eigene Arbeit dann liegen. Und eine Anregung von dem Wochenende war, ähm, wir schaffen nicht nur den Chef, den klassischen alten Chef als solches ab, sondern Chef sein müsste auch ein Ausbildungsberuf werden. so, ne? Weil es dazu einfach bestimmte Kompetenzen braucht. Mhm, und dann hast du plötzlich okay. nämlich nicht mehr, natürlich ergeben sich gewisse Formen von Hierarchien. Du hast äh, jemanden, der zum Beispiel dann an einer, in Anführungsstrichen, Chefposition die Arbeit organisiert und... Ähm, auch auswählt und auch genau wie an anderen Stellen auch gewisse Entscheidungen einfach trifft und der Rest der Gruppe muss die einfach anerkennen, wenn es als Ganzes, als Team vorankommen möchte. Mhm. Aber ähm, das Ganze funktioniert halt weniger, ja eben gerade weniger hierarchisch, sondern eher als Netzwerk organisiert, wo immer die Kompetenzen in Führung gehen, die gerade angesagt sind. So, ne? Das finde ich eigentlich ein sehr schönes Bild, dass man aus den Strukturen, man muss nicht revolutionär herangehen und die Hierarchien fegt sie alle hinweg, sondern ich glaube, man kann sie auch von sich heraus durch Erkenntnis, durch Selbsterkenntnis, aber auch durch Gruppenprozesse ähm, zu mehr netzwerkartigen Strukturen umbauen. Ja, und es ist gut, wenn in solchen Teams einer ist, der einfach den Überblick behält. In mm. welcher Phase befinden wir uns jetzt? Welche Qualitäten werden jetzt gebraucht? Mm. Es gibt dafür ja schon jede Menge Fortbildungen auf dem Markt, in Führungskompetenz und was weiß ich, wie es jetzt alles so schön heißt. Mm. Da gibt es jede Menge an Kursen, Seminaren und so weiter, die Menschen besuchen können, die solche Positionen schon innehaben oder die solche Positionen anstreben. Hm. Und natürlich ist es richtig, dass, und das schließt an das an, was ich äh, irgendwann schon mal sagte: Es ist wichtig, dass die Leute eine Aufgabe erledigen, die dafür auch eine Kompetenz haben. Hm. Und dass nicht äh, 100 Häuptlinge und ein Indianer da sind, wo die hundert eigentlich vom Fach keine Ahnung haben, aber auch gerne gehört werden möchten und gesehen werden möchten. Und ihren Beitrag leisten möchten, auch wenn sie konkret vom Business keinen blassen Schimmer haben. Mhm. Aber sie möchten irgendwie einbezogen sein. Sie möchten Teil des Geschehens sein. Zumal, wenn es direkt vor ihrer Haustür stattfindet. Also deswegen gibt es ja auch die ganzen Bürgerbeteiligungsverfahren mhm. inzwischen. Weil man es in der Politik erkannt hat, man kann da nicht irgendwie einen riesengroßen Flughafen hinsetzen, wenn die Leute, die 100.000 Leute drumherum nicht irgendwie einbezogen sind, weil sonst werden die dagegen sein. Ja, ja da gibt es einen riesen Aufstand und dann steht man da mit leeren Händen. Also da ist die Politik auch schon ganz schön clever geworden. Das ähm, sind da manchmal so, so, so -da Beteiligungen. Die sind nur so da. Die haben keine wirkliche Bedeutung. Wenn da einer sagt, ich sehe aber den und den Aspekt, der das Ganze schwierig gestaltet, ja, dann ist es einer von tausend und den kann man dann ja mal eben unter den Tisch fallen lassen. Mhm. Ähm, wenn man das nicht will, wenn das nicht ein echtes Interesse ist, dass die Menschen, die von einer Entscheidung oder einem Projekt betroffen sind, auch äh, einbezogen werden und wirklich mitgestalten können und nicht einfach mal eben die Gelegenheit bekommen, Dampf abzulassen, damit man sie dann schnell mundtot machen kann. Hm. Ne? Also da gibt es, es gibt das alles schon und es hat auch immer wieder, und da kommen wir auch immer wieder an so einen Punkt, was mit Intention zu tun. Was ist meine Intention, warum ich etwas tue? Will ich anderen zeigen, was eine Hake ist, hm. dass ich das kann, dass die mich unterschätzt haben, dass die mich falsch eingeschätzt haben, Will ich das tun, weil ich ein echtes Interesse daran habe, diese Arbeit zu machen, weil mir die Arbeit einfach Spaß macht? Mhm. Äh, will ich es tun, weil ich bestimmte ethische Prinzipien damit realisieren will, wie es bei manchen aus der Permakulturszene so ist, die sich den permakulturellen Ethiken verpflichtet fühlen und sagen, ja, ich will mich da einfach einsetzen für eine, ökologisch äh, gesündere Situation und eine Situation, die die Wesen auf diesem Planeten wertschätzt und diesen Planeten als solches. Ähm, oder was ist die Intention, die dahinter steckt? Hm. Und wenn wir uns diese Frage ernsthaft stellen, warum mache ich das jetzt? Und das als einen Aspekt des Ganzen betrachten. Nehmen und ich habe die Qualifikation und die Lebenserfahrung für diesen und jeden Job. Und ähm, ich ähm, was auch sonst immer noch an Kriterien dazukommen mag. Das ist eine, so ein weiterer Indikator von denen, die wir vorhin sprachen. Ähm, was kann ähm, mich aufmerksam machen, ob ich dem, dem Peter-Prinzip und dem anderen, was du da genannt hast, ähm, schon ähm, anheim gefallen bin. Ich glaube, wir werden um Hierarchien nicht drumherum kommen, aber wir können sie, ähm, vielleicht das, Hierarchien sind unvermeidbar, aber man kann sie nutzen. Richtig. Ja. Es wird immer Hierarchien geben, die bilden sich, ob offen oder verdeckt und dann plädiere ich dafür, lieber offene zu machen, weil mit denen sauberer und klarer umgegangen werden kann und sich die, die Schätze, die solche Ordnungssysteme bieten, zu nutzen zu machen. Mhm. Genauso. Mhm. Wie immer an der Stelle interessiert uns natürlich brennend, wie ihr das da draußen seht. Welche Erfahrungen macht ihr mit Hierarchien? Ähm was, was gibt es für gute Beispiele, wie es doch funktionieren kann, schreibt uns dazu. Wie immer könnt ihr kommentieren unter der jeweiligen Episode auf denkblasen-podcast.de oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail an mail podcastde Das kriegen Katharina und ich beide. Und noch eine nette Kleinigkeit zur zehnten Folge. Wenn ihr Denkblasen bei Google eingebt. Guckt mal, was da passiert. Sehr spannend. Ich danke euch fürs Zuhören. Katharina, dir auch danke. Wir hören ja, uns ja, in äh, zwei Wochen wieder zum Thema. Können wir schon sagen, welches das nächste Thema sein wird? Wissen wir das schon? Was haben wir denn hier? Also ich habe so ein bisschen gedacht, ähm, was weißt du, im Aufbau zu heute und so für uns mal über das Thema Gemeinschaft unterhalten. Oh ja, das hast du auch schon okay. hier an die äh, richtige Stelle sortiert. Dann mhm. würde ich sagen, in ähm, 14 Tagen, das äh, ist glaube ich der 16. Ach Quatsch, der 16. Ich kann schon nicht mehr rechnen. Das ist der äh, 26.2. müsste das sein. Äh, Folge Nummer 11. Hierarchi nach Hierarchien jetzt Folge Nummer 11 Gemeinschaften. So viel für heute. Danke Katharina. Danke an Danke, euch da draußen. Marco. Danke euch allen. Macht's gut und tschüss. Macht's Spaß. Und tschö. Tschüss.